Hallo, um Programme zu installieren, zu deinstallieren, gibt es bei Fedora Core das Programm Pirot zu finden unter Anwendung, Software hinzufügen, entfernen oder man führt den Befehl Pirot aus oder Kommando, in der Kommandozeile gibt es auch den Befehl YUM. Ein anderes Programm, was man für die Paketverwaltung nutzen kann, wäre das Programm UMAX. Umix muss erst nachinstalliert werden, also klickt man auf Anwendung, Software hinzufügen, Entfernen, gibt das Admin-Passwort ein, klickt auf den Button OK, geht auf den Reiter Durchsuchen, klickt auf Grundsystem, auf Verwaltungswerkzeuge, klickt auf den Button Optionale Pakete, klickt ganz unten das Paket Umix an, setzt ein Häkchen Geht auf den Button Schließen, anschließend auf Anwenden und Weiter. Jetzt wird das Paket heruntergeladen und vollständig installiert. Okay. Das Programm ist jetzt zu finden unter Anwendung, Systemwerkzeuge, UMIX Extender. Oder man führt den Befehl UMIX aus. Gebt wie auch bei Pirot das Admin-Passwort ein. Okay. Nochmal okay. Und das ist das Programm Umix.